Ja und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Resident Evil 7, meine Lieben. Schön, dass ihr auch wieder diesmal eingeschaltet habt und mit mir wieder mitfiebert. Denn es ist eigentlich, ja, bis jetzt noch nicht so gruselig gewesen, muss ich. Oder relativ schreckhaft gewesen. Einige Stellen schon, einige Szenen vor allen Dingen mit der Mia jetzt ähm, gewesen waren. Die waren relativ hart. Ähm, aber ich denke, ich fasel nicht so lange. Wir, wir spielen einfach mal weiter. Schauen wir mal. Ähm, ich weiß nämlich aktuell nämlich nicht, wo wir hier stehen geblieben sind. Und was, was ich jetzt hier überhaupt noch machen muss. Timia ist auf jeden Fall schon mal weg. Und wir sind glaube ich hier auch irgendwo. Stehen geblieben, oder? Kann das sein? Die Bilder haben wir uns gestern, glaube ich, schon angeguckt, oder? Ah, okay. Sind, sollten wir nicht nach oben? Hier blinkt was. Uff. Keine Reaktion. Ja, okay, und... Ähm, das bedeutet jetzt, wir speichern einmal, dass wenn wir nämlich sterben, dass wir nicht wieder hier überall anfangen müssen. Ja, und was soll ich jetzt machen hier? Ich, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll, ehrlich gesagt. Und hier habe ich ja auch schon überall eigentlich nachgeschaut. Hier war hier war keine keine Sicherung, oder? Oh, warte mal. Oh ja. Da haben wir die Sicherung. Gut, die Sicherung haben wir. Dann werden wir uns jetzt mal ganz schnell... Oh! Herz. Dann werden wir jetzt mal... Ach so, Ja, stimmt. Wir müssen die ja noch einfügen. Hier irgendwo. Ist es sein Rennen? Der will mir jetzt damit sagen, dass er rennt. Also das soll jetzt für ein Rennen sein. Also ich weiß ja nicht, was das an Rennen sein soll, bitte. Ach, da kommen wir wieder nicht... Wo ist denn dieser, dieser Sicherungskasten? Wo war denn der nochmal? War der hier? Nein, da war der nicht. Der war irgendwo vorne, glaube ich. Hier? War der nicht hier? Na, hier ist der, glaube ich, nicht. Oder? Oh ja, doch, da! Oh, ich glaube, es passiert jetzt gleich was, Leute. Let's go, Baby. Ich komme. Oh! Ist okay. oh mein Gott! Ist okay, ich bin's. Puh. Ich weiß, du wolltest mir nicht wehtun. Was <lacht> oh, hattest du nicht tun, <lacht> das. verdammt Ja. Kann ich da jetzt ganz schnell einmal... Warte mal. Wie kann ich denn da jetzt nochmal das Dingens öffnen, Objekt öffnen, Y, ne? Die Hand. Kann ich damit irgendwas machen? Also ich kann definitiv nichts machen. Ich speichere nochmal ganz schnell, bevor wir jetzt einmal da hochgehen. Und äh, ich werde jetzt nochmal eine kleine Aufnahmepause machen. Äh, und wir sehen uns dann in der äh, sogenannten nächsten Aufnahmesession von Resident Evil 7. Ich freue mich, sage Dankeschön, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Dankeschön, bis dahin. Ja, und damit herzlich willkommen zurück, meine Lieben, zu einer weiteren Folge von Resident Evil 7. Schön, dass ihr auch trotzdem noch dran geblieben seid und auch natürlich mit mir mitzwiebert. Ich weiß allerdings, wir hatten gespeichert ne? Ich weiß jetzt allerdings natürlich nicht. Habt ihr den Schatten gesehen? Achso, das sind wir, okay, alles klar, ja. ich dachte schon. Gut, wir dürfen jetzt hier drücken und ich glaube, ich glaube wirklich, dass es jetzt erst richtig losgeht. Wir drücken. Ja. hat. Warte mal. Wie kann ich denn die hier? Eine Pistole! Eine Waffe! Yeah! Okay, uns gleich selbst. gut. Da haben wir Pistolenmunition. Zielen ist was? Das ist Zielen. Okay, das ist Zielen, alles klar. Ähm, was ich kurz gucken wollte, ist, ob es hier noch irgendwo Munition gibt. Dann wahrscheinlich nicht. Und ich sehe schon kommen, dass wir jetzt gleich vor irgendwas fliehen werden. Es sieht nämlich danach schon danach aus. Es sieht irgendwo schon danach aus, dass wir jetzt gleich fliehen vor irgendwas. Ich scheiß mir schon ins Hemd wegen so einer scheiß Puppe, Alter. Verdammt. Mann, Leute. Ja, bleib mal ruhig, ey. Ist da noch irgendwas zu mitnehmen? Für mich? Darf ich noch irgendwas mitnehmen? Nein, ich gibt es nichts mehr zu mitnehmen. Oh. Hey, bleibst du bitte auf? wir müssen da hoch nehme ich mal an denn es sieht schon danach aus dass wir da hoch müssen nehme ich mal an also da ist noch eine Tür und dort ist ein Fenster ich wähle glaube ich zuerst mal die Tür okay hier ist auf jeden Fall erstmal nichts ich sehe da vorne erstmal Muni die werde ich mehr erfahren. Jetzt haben wir 7 von 31. Ich hoffe natürlich, dass wir da noch ein bisschen mehr finden. Weil ich weiß jetzt aktuell nicht, wie, äh, wie, wie schlimm das jetzt das Ganze werden wird. Ich ahne schon, ich ahne schon Böses. Kann ich nicht hier raus? Oder hier raus? Also hier ist jetzt nichts. Gut, dann äh, lass uns mal nach oben gehen. Uh! Uh, schnell! Lauf! Alter, lauf! Lauf! Alter, das ist sein Laufstil. Willst du mich verarschen? Lass mich! Lass mich! Du hast mich immer angeschaut! Warum? Nein! Es muss. Es. Scheiße, Scheiße, Scheiße! Nein! Lass mich! Scheiße, was mache ich denn jetzt? Da gibt's nichts mehr. Okay. Alter! schon stirb uns jetzt nicht weg du hast arbeit zu erledigen Mütze. Zeit fürs Abendessen. Ja, wer sind Sie alle? Wo ist Mia? Ist das? Es ist gut. Er geht gut nicht mal, wenn man sie unter die Nase rein. Oh, <lacht> oh. oh. Okay. Geh mir aus dem Weg, Margaret. Der Junge muss was essen. Er muss sein Abendessen haben. Komm her, Junge! Los jetzt, komm schon! Komm schon! Komm schon, komm schon! Oh Mist! Oh Mist! Er ist es nicht! Er ist es nicht! Alles verdammte Bauer! Ich hab das für ihn gemacht! Oh, du bist ein Mistkerl! Ich kann es nicht glauben, Mistkerl! Er ist es nicht! Er ist es nicht! Das sollte ein ganz besonderes Festmal sein! Komm her, Junge! Na. Ja. Verdammt noch mal! Ich wette, es ist wieder dieser Kopf! Verdammte Schweine! Ich komme zu dir zurück! Hier möchte ich natürlich nicht essen, das ist äh, schon klar. Uh. Scheiße, scheiße. Gut, es gibt auch nichts mehr zu essen hier, also. Da ist eine Luke. Können wir da durch? Nee, ich brauche einen Schlüssel. Verschlossen. Scheiße. Was habe ich denn da jetzt eingesackt? Ein Kraut. Okay. Ich habe ein Stück Kraut eingesackt. Mikos Hardware, Säge, Seil und Tierhalsband. Das ist eine Rechnung oder was? Okay. Da liegen eine Unterwäsche drin. Da brauche ich einen. Was? Ein Dietrich oder sowas? Oder was man dafür auch immer benutzt. Auf jeden Fall habe ich schon mal Waffenteile, das ist schon mal gut. Aber irgendwie habe ich keine Waffe. Fällt mir gerade auf. Komischerweise. Drei Männer äh, auf Erkundungstour vermisst. Die Staatsbehörde äh, bittet um Mithilfe, drei Männer auf, äh, auffindig zu machen, die am 9. De äh, dieses Monats von New Orleans zur Gemeinde Dury reisen und seitdem unfindbar sind. Bei den Vermissten handelt es sich um Peter Walken, andere Schicks, was? Andere Sticklands und Kauli Javis. Die drei Produzenten äh, produzieren äh, Videos für das Internet und waren ähm, du okay, ihre Videos handeln hauptsächlich die Erkennung von Häusern und Spukhäusern. Okay, leider ist es so klein, so mega klein, dass ich das absolut was? Der unverhüllte Abgrund. Okay. Aber leider kann ich das so äh, nicht lesen. Das kann hier nicht benutzt werden. Okay, aber sonst habe ich ja jetzt hier nichts weiter, oder? Zum Durchgucken. Oder kann ich jetzt hier noch irgendwas... Kann ich da jetzt trotzdem noch mal irgendwas durchschauen? Oder... Okay, also ich glaube hier ist jetzt erstmal glaube ich nichts weiter. Ähm Scheiße, der ist auch abgeschlossen. Muss mich jetzt verarschen. Da geht's hoch. Was? sehr zerbrechlich aus wie kann man okay kann ich da irgendwie runter es ist mit einem Klebeband gesichert das mit der Hand nicht entfernt werden kann also wieso kann ich das nicht mit der Hand entfernen wozu das sind immer so typische Spiel äh, Gegner ja dass man da extra noch irgendwelche Scheiße braucht das natürlich die Garage. Ja, das steht da eh schon. Okay. Wir gehen mal weiter. Was ist denn hier? Ah, die Küche. Alles klar. Puh. Ist von der anderen Seite verschlossen. Oh nein. Ich sehe es schon kommen. Ich sehe es schon kommen. Ich sehe es schon Ich bin nicht da. Ich bin überhaupt nicht da. Was macht denn der da jetzt? Nein, der kommt auch noch hierher. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Kommt der her? Ich glaube schon. Mal rein, kann das sein? Scheiße. Ich kann es nicht sehen und diese Scheiß-Warten immer. Oh ja, der ist da. Nein, nein, ich bin hier nicht. Das ist schon mal sehr gut. Nur wir müssen natürlich jetzt auch irgendwie hier wieder wegkommen, ne? Nee, du erscheinst, bitte. Da ist er. Da ist er. Scheiße. Der kommt jetzt sicher in der Küche raus. Safe. Safe kommt er jetzt da aus der Küche raus. Ja, wie sagt man so schön? Einmal Familie, immer Familie. Nee, danke schön. Nee. Also bei euch möchte ich wirklich keine Familie sein. Also. Bitte. Da ist er. Ja. Hier, Schweinchen, Schweinchen, Schweinchen. Bitte komm nicht her, bitte komm nicht her. Bitte nicht! Bitte nicht! Kann ich jetzt vorbei? Ich traue mich nicht weiterzugehen. zu gehen. Nee, steht da steht er immer noch. Das steht er einfach immer noch. Oh, ich kann dich riechen. Lang und versuchen. Bitte nicht, bitte nicht. Hilfe. Hilfe. Hilfe. Schlüssel für die, für die Kellerklappe. Schlüssel für die Kellerklappe. Okay, das ist einfach nur ein lumpiges Bild. Da brauche ich auch noch irgendwas. Weg heraus, weißt du? Jack, 25. Hochzeitstag. Er sieht ziemlich, was? Lukas, Februar 2013. Ich glaube, da kommt jetzt er. Oh, bitte nicht, bitte nicht. Bitte nicht. Du weißt nicht, dass ich dich finden werde, oder? Und wenn ich die finde, her oder kommt er jetzt nicht her? Wenn er jetzt nicht herkommt, dann ich kann das auch nicht. Bitte nicht, bitte nicht. Ich muss glaube ich wieder vor zur Kellerklappe, ne? Uh. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, lass mich, lass mich. nein, nein, Scheiße. Hier, hier. Komm, komm, komm, komm schnell. Schnell. Komm, mach doch mal hin, Alter. Wie langsam machst du denn die scheiß Luke auf, Alter? Weißt du, wir sterben hier schon fast. Meine Fresse, ey. Nein, mach die wieder zu. Leute. Achso, das ist eh die Kellerklappe. Okay, dann können wir vielleicht hier irgendwas noch machen. Irgendwas? Ich bin mir zwar nicht ganz sicher. Antike Münze. Hey, geil. Wir haben eine antike Münze gefunden. Ma, vielleicht können wir nachher sogar noch was äh, damit machen. Ich weiß es zwar nicht genau. Es sieht aber so aus. Als würden wir nachher Noch was machen können damit also hier wir können jetzt hier auf jeden fall irgendwie raus so hier sind wir glaube ich im safe room die mir furchtbar wir sind hier glaube ich auf jeden fall jetzt schon mal im safe room da ist auf jeden Fall das Bild und der Führerschein drin. Da haben wir auf jeden Fall eine flüssige Chemikalie und ein Grasstück. Gut, das heißt Karte des Haupthauses Y. Wo ist denn da das, das Haupthaus? Da haben wir auf jeden Fall... Okay, das kann ich leider irgendwie nicht kaputt machen, weil irgendwie es nicht möglich ist. Ich weiß auch nicht wieso. Was ist das? Ein Dietrich, geil. Wir haben einen Dietrich gefunden. Damit können wir doch sicher diese anderen... Diese anderen... Dingens öffnen da, die, diese, diese Boxen da. Können wir versuchen, die zu öffnen. Ich weiß allerdings nicht, ob das möglich ist. Gut, wir werden mal hier aufsperren, entriegeln. Das Telefon. Wir gehen mal telefonieren. So, ich stimmt's. Wer zum Teufel sind diese Leute? Halt zu, wenn du am Leben bleiben willst. Du musst aus dem Haus raus. Gleich gibt es einen Weg durch die Eingangshalle. Okay. Und das Teil an deinem Handgelenk ist ein Kodex. Verliere nicht. Er ist wichtig. Wer ist denn jetzt Zoe? Ich weiß jetzt aktuell nicht, wer Zoe ist. Gut, meine lieben. Bevor wir jetzt hier weitermachen, werde ich jetzt noch einmal kurz speichern und wir werden uns dann in der nächsten Aufnahmesession sehen. Meine Lieben, ich danke bis dahin fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal und danke euch. Bis dahin. Ciao mit V.